Textfelder in Draw. LibreOffice Sie können ein Textfeld einfügen, indem Sie in der Symbolleiste Standard das Symbol Textfeld einfügen wählen. Textfeld aufziehen, erstellen Klicken Sie auf das Symbol Textfeld einfügen und ziehen ein Textfeld auf. Wählen Sie im Dokument den Punkt, an dem Sie mit dem Zeichnen des Textfeldes beginnen möchten. Klicken halten ziehen Sie den Cursor, um das Textfeld aufzuziehen. Wenn das Textfeld die gewünschte Größe hat, lassen Sie die Maustaste los. Sie sehen nun das Textfeld mit blinkendem Cursor. Tragen Sie Ihren Text ein. Textfeld abwählen ein Textfeld können Sie abwählen, indem Sie neben dem Textfeld klicken oder die Taste Escape betätigen. Textfeld anpassen mit Zeichnungsvorlagen. Bei einem neuen und ausgewählten Textfeld sehen Sie in der Seitenleiste Formatvorlagen, Zeichnungsvorlagen, dass die Zeichnungsvorlage Standard als ausgewählt angezeigt wird. Eine eigene Zeichnungsvorlage erstellen. Rechtsklicken Sie auf die Zeichnungsvorlage Standard und wählen Neu. Es erscheint ein Dialog mit mehreren Tabs. Geben Sie im Tab Verwalten einen einprägsamen Namen für Ihre neue Zeichnungsvorlage ein. In den anderen Tabs geben Sie die gewünschten Einstellungen ein. Zeichnungsvorlage anwenden. Markieren Sie ein Textfeld und doppelt klicken Sie auf Ihre neue Zeichnungsvorlage. Das Textfeld übernimmt nun alle Eigenschaften, die Sie in dieser Zeichnungsvorlage vorgegeben haben. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren.